Okay, ähm, es geht also um die Kontrolle von Bewegungen, wie ich meine Bewegungen kontrollieren kann ähm, und da äh, die Modelle, die sich die Wissenschaftler dazu machen, die stammen tatsächlich auch so ein bisschen ähm, aus der Ingenieurwissenschaft. Ähm, Ingenieure müssen irgendwie Maschinen oder was auch immer kontrollieren und ähm, haben dazu Verfahren entwickelt und tatsächlich ähm, kann man die auch ganz gut nutzen, um zu verstehen, wie der Mensch seine Bewegungen kontrolliert und dabei gibt es ähm, im, vor allem ganz zwei äh, grundsätzliche Mechanismen, die man dabei berücksichtigen kann. Ähm, und das sind die Steuerung und die Regelung. So ganz im Grundsatz ist es aber so, dass man erstmal zwei Systeme annimmt. Das eine System ist das, äh, was die Kontrolle ausübt. Ähm, und das zweite System ist das, was kontrolliert wird. Das heißt, wir haben einen so ein Kontrollsystem und das andere ist so ähm, das, ja, die, also... Ja, die, die, die Maschine oder der Mensch oder was auch immer ähm, und ähm, das ähm, System, was kontrolliert wird, sind bei uns sozusagen ähm, die Muskulatur, der passive Bewegungsapparat und so weiter, aber natürlich auch eben die Umwelt und alles gehört mit dazu. Ähm, das System, das die Kontrolle ausübt, sind die ähm, Nerven, äh, die Nerven im zentralen Nervensystem die Impulse aussenden an die Muskulatur. Ähm, so, diese beiden Mechanismen hatte ich ja schon erwähnt, die Steuerung und die Regelung ähm, werden im Englischen auch Closed-Loop und Open-Loop genannt. Closed-Loop ist die Regelung, Open-Loop ist die Steuerung ähm, und dieses Closed-Loop bezieht sich auf eine geschlossene Schleife und Open-Loop auf eine offene Schleife. <lacht> Ähm, dazu komme ich im Detail gleich. Ich muss euch nur vorher noch mal kurz ein paar wichtige ähm, Zutaten für die motorische Kontrolle äh, zeigen, ähm, die ich der Einfachheit halber mit bestimmten Abkürzungen versehe, damit es, äh, wenn wir das häufiger mal machen, ein bisschen zügiger geht und ich nicht so viel Text immer in so Grafiken unterbringen muss. Die tatsächliche Ausgangssituation, in der wir uns befinden, benenne ich jetzt immer mit S0, also Situation zum Zeitpunkt t gleich 0. Davon unterscheide ich noch die S0', das ist die Situation, so wie ich sie wahrnehme. Der Unterschied ist der, dass Menschen, die ja, die sich bewegen, ja sozusagen eine Wahrnehmung haben, die aber rein subjektiv ist und in ihnen drin ist und die ich von außen nicht beobachten kann. Was ich von außen beobachten kann, ist das S0, was mir als Beobachter völlig unzugänglich ist, ist dieses S0'. Ähm, die tatsächliche Situation zum Zeitpunkt t gleich 1 ist ähm, die nächste Situation oder eben auch häufig die Zielsituation die ich haben möchte, also sprich ähm, die Situation, die vorliegt, wenn ich denke, dass ich fertig bin. Ähm, und S1 Stern wäre die erwünschte Situation, das heißt ähm, die, das, was ich tatsächlich als neue Situation gerne hätte, was ich mit meiner Bewegung erreichen möchte. R steht für Reaktion, wären dann die ähm, die Kontrollkommandos, die ähm, von den Nerven an die Muskulatur gesendet werden und R ohne den Strich, ist also wieder außerhalb, äh, sind die tatsächlichen Auswirkungen der Kontrollkommandos. Okay, ähm, ich stelle euch mal die Closed-Loop-Regelung vor, wie die funktioniert. Das Zentrale an einer Closed-Loop-Regelung ist, dass es sich um eine Schleife handelt, bei der permanent der Sollwert und der Istwert ähm, verglichen werden. Der Sollwert ist die erwünschte Situation, also S1-Stern. Äh, S1 und der ähm, Istwert ist die wahrgenommene tatsächliche Situation, also S0-Strich. Ähm, ich mache das mal hier deutlich indem ich einen Laserpointer anschalte. Hier haben wir S0 Strich und da haben wir S1 Stern. Diese beiden werden in diesem Kreis hier miteinander verglichen und es wird geguckt, ähm, gibt es da eine Differenz oder nicht und wenn es eine Differenz gibt, dann wird diese Differenz an das Kontrollsystem gemeldet und das Kontrollsystem berechnet daraus ähm, Kontrollkommandos und diese Kontrollkommandos erzeugen dann ähm, tatsächliche Effekte, in der wirklichen Welt. Diese wirkliche Welt ist hier external, ist getrennt von der, ähm, von dem Inneren, von der gefühlten Welt des Menschen. In der tatsächlichen Welt erzeugt diese äh, Strich also tatsächlich irgendwelche ähm, Bewegungen oder Spannungsänderungen oder sonst was, ähm, die dann tatsächlich zu einer Situation S1 führen. Und diese Situation S1 geht hier wieder in über die Wahrnehmung in diesen, auf dieser Schleife wird zum neuen S0, also hier würde dann S1' stehen und dann wird geguckt, entspricht das einander. Wenn das Ziel erreicht ist, ist alles gut, dann ist die Differenz 0 und dann wird auch das Kontrollsystem nichts mehr tun. Wenn die Differenz immer noch da ist, dann berechnet das Kontrollsystem wieder irgendwelche Kommandos und guckt, dass sozusagen diese Differenz hier ähm, möglichst kleiner wird ähm, und das geht dann eben munter so weiter, bis irgendwann einmal ähm, die Differenz gleich Null ist und dann hat man sein Ziel erreicht. Hier ist also nochmal das Zentrale der soll ist wert -Vergleich. Das System funktioniert in technischen Geräten ganz gut, zum Beispiel ist hier ähm, der erwünschte Zustand ist der Grad der Trockenheit, den ich gerne hätte bei meiner Wäsche ähm, und dann äh, brummelt die Trockenmaschine rum und ähm, die hat vielleicht da innen drin einen Sensor, der äh, misst, wie trocken denn tatsächlich die Wäsche ist, das ist dann sozusagen der Istwert und der wird wieder verglichen mit dem Sollwert, dem gewünschten Grad der Trockenheit ähm, und wenn das noch nicht übereinstimmt, dann muss er eben ein bisschen weiter brummeln ähm, und wenn das aber ähm, dann irgendwann mal übereinstimmt, ähm, dann ähm, ist der gewünschte Grad der, der Grad der Trockenheit mit dem, entspricht dem tatsächlichen Grad der Trockenheit? Und dann kann die Maschine ausgehen und man kann sein trockenes Trikot da rausholen. Ähm, so ähnlich kann man sich das vielleicht auch noch bei der Standwaage vorstellen. Da steht man also und dann muss das hintere Bein in einem bestimmten Winkel angehoben werden. Ähm, und dann hebt ich halte ähm, das hintere Bein in einem Winkel bis und dann fühle ich so in mich rein, wann ist denn da tatsächlich der Winkel erreicht. Ähm, ich könnte sogar, ähm, wenn ich irgendwie einen Spiegel habe, auch in den Spiegel gucken, ähm, ist der wirkliche richtige Winkel erreicht und wenn es noch zu wenig ist, dann hebe ich das Bein eben noch ein bisschen höher. Ähm, also nicht, dass ich jetzt der Star wäre in Standwagen, bei mir sieht das eher aus wie so eine sogenannte Fußballer-Standwaage, aber egal. Ähm, Theoretisch müsste das so gehen und danach kriege ich dann also eine perfekte Standwaage hin. Open-Loop-Steuerung ähm, funktioniert folgendermaßen. Ich habe hier wieder die, ähm, in der wirklichen Welt die Ausgangssituation, die ich hier in meiner inneren Welt wahrnehme ähm, und die geht in das Kontrollsystem ein. Außerdem geht mein gewünschter Zielzustand in dieses Kontrollsystem ein. Das Kontrollsystem produziert eine, ähm, Kontrollkommandos, ähm, die ähm, dazu führen, dass meine Muskulatur sich anspannt und ich mich irgendwie bewege und dann ist die nächste Situation und dann ist Schluss. Dann kann ich nichts mehr ändern und aus die Maus. Und wenn das, die, das hier übereinstimmt, dann hat es geklappt und wenn das nicht übereinstimmt, hat es nicht geklappt. Beispiel dafür wäre aus der Technik ein Toaster. Beim Toaster ähm, stelle ich eine bestimmte Zeit ein, wie lange der toasten soll und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann springt das Toast raus und wenn es verbrannt ist, habe ich Pech gehabt und wenn es aber ähm, richtig, ähm, wenn es die richtige Farbe hat, dann ist alles perfekt. Ähm, wenn es verbrannt ist, habe ich beim nächsten Mal die Chance, ein bisschen kürzere Zeit zu wählen, aber eben erst beim nächsten Mal. Ähm, ähnlich Startsprung im Schwimmen, ähm, da stehe ich auf dem Block, dass ähm, der Startschuss kommt und dann springe ich ab und nach diesem Abspringen ist einfach nichts mehr zu ändern. Ähm, dann habe ich eben diesen ab Absprung Gemacht und wenn ich dann merke, oh, ich bin viel zu flach gesprungen, dann ähm, Pech gehabt, dann kann ich beim nächsten Mal ein bisschen höher springen, aber bei diesem einen Versuch ist eben alles vorbei ähm, und das ähm, ja, ist dann eben sozusagen diese ähm, Open Loop Steuerung. Ich möchte euch jetzt noch mal einladen, mit mir zusammen duschen zu gehen, ähm, denn beim Duschen kann man noch mal die Mechanismen ganz gut erklären, das hat nämlich jeder schon mal gemacht. Wir sind hier in einer Sportmannschaft zusammen und wir haben ein Heimspiel und wenn wir ein Heimspiel haben, dann ist das so, dass wir unsere Duschen schon sehr gut kennen, das heißt die Dynamik unserer Dusche ist bekannt und was machen wir da? Wir drehen den Temperaturknopf in eine bekannte Position, die, von der wir wissen, dass sie zu einer angenehmen Duschtemperatur führt und PENG, wir haben die angenehme Duschtemperatur und duschen. Ähm, auswärts hingegen ähm, kennen wir die Duschen noch nicht, ähm, das heißt die Dynamik der Dusche ist uns unbekannt, was tun wir da? Ähm, wir ähm, positionieren irgendwie den Temperaturknopf und danach ähm, fühlen wir dann unter der Dusche, hm, ähm, wie ist denn die Temperatur und machen diesen sogenannten Soll-Ist-Vergleich, also gewünschte und ähm, gewünschtes Bewegungsergebnis oder Kontrollergebnis und ähm, tatsächliches Kontrollergebnis, wenn es zu warm ist, drehen wir noch ein bisschen Kaltes dazu, wenn es zu kalt ist, drehen wir noch ein bisschen Warmes dazu. Wieder ein neuer Soll-Ist-Vergleich und das machen wir so lange, ähm, bis der Ist-Wert dem SollWert wert entspricht äh, und dann haben wir eine angenehme Duschtemperatur. Und leicht zu erkennen ist, dass eben das hier Open-Loop ist und das hier eine Closed-Loop-Kontrolle. Wenn wir das also nochmal vergleichen, dann können wir schön erkennen, dass beim, oh, beim Open-Loop die Nachteile, hier blöderweise habe ich jetzt da einen Plus stehen, das sollte eigentlich ein Minus sein, die Nachteile sind, dass man die genaue, die Dynamik der Dusche genau kennen muss, ähm, wenn man die Open Loop Kontrolle ähm, machen möchte ähm, und wenn sich die Dusche mal geändert hat, weil da eine neue Dusche eingebaut wurde oder ähm, wenn sich die Wasser Grundwassertemperatur geändert hat, dann funktioniert das halt einfach nicht mehr, ähm, dann haben wir, ähm, können wir unsere Dusche nicht so richtig einstellen. Die Vorteile sind, es geht sehr schnell, und es funktioniert auch ohne diesen Soll-Ist-Wert-Vergleich. Ähm, bei der Closed-Loop-Kontrolle, also der Regelung, ist, sind die Vorteile, ähm, dass man nur geringe Kenntnisse über die Dynamik der Dusche haben muss. Was ich nämlich wissen muss ist, in welche Richtung wird es wärmer und in welche Richtung wird es kälter. Ähm, wenn ich das nicht weiß, dann ähm, nützt mir auch der schönste Closed-Loop-Mechanismus nichts. Ähm, der, ein weiterer Vorteil ist, wenn sich die Dusche mal ändert, dann funktioniert diese Closed Loop-Kontrolle immer noch. Nachteile sind, es dauert halt ein bisschen länger ähm, und es funktioniert nicht, wenn die Rückmeldung verzögert ist. Ähm, das ist ein Problem, was ihr vielleicht tatsächlich auch von den wirklichen Duschen kennt. Ähm, wenn man irgendwie gibt so Duschen, da, die brauchen ewig, bis sie die Temperatur ändern, nachdem man den Knopf gedreht hat und dann dreht man ihn ein bisschen wärmer, weil es noch zu kalt war und dann passiert dann nicht viel und dann dreht man noch ein bisschen wärmer und dann kommt sie ein bisschen, aber ist immer noch nicht schön warm und dann dreht man noch ein bisschen mehr und auf einmal ist sie siedend heiß und dann dreht man wieder zurück und dann ist es auf einmal wieder viel zu kalt Wenn also so Zeitverzögerungen da sind und der Kontrollmechanismus nicht genügend nicht genug Geduld hat, ähm, dann kann es da zu ähm, katastrophischen Ergebnissen kommen, wo sich das immer mehr aufstaukelt, anstatt das zu kontrollieren. Okay, aber ähm, für die Bewegungskontrolle ähm, haben also Open-Loop-Steuerungen ähm, den Nachteil, dass man eben alle ähm, Details der Bewegung schon vorher planen muss und die bekannt sein müssen. Das heißt, es ist insgesamt nicht so sparsam, sagt man da in der Wissenschaft, sondern es ist schon ganz schön viel, was man da an Vorwissen mitbringen muss. Bei der Close-Loop-Kontrolle braucht man nur geringe Kenntnisse über das Bewegungsziel und dann kann man das also einstellen und deswegen ist das Ganze ein bisschen ein sparsamerer Mechanismus. Okay, Soweit erstmal und im nächsten Schnipsel geht es dann darum, ähm, wie die ähm, Kontrolle ähm, funktioniert bei zeitlichen Verzögerungen.